Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema Search Konsole von Google, auch früher Webmaster Tools genannt. Und da zeige ich dir ein paar äh, Grundlagen von dieser Search Konsole, wozu diese dient und was du da mit dieser auch machen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Dann wechsle ich doch mal auf die Seite der Search-Konsole. Sie war früher eben dieses Webmaster Tools. Man findet es heute noch unter Webmaster Tools. Aber eigentlich heißt es Google Search-Konsole. Es wurde auch ziemlich viel gemacht in dieser Search-Konsole. Ich bin der Meinung, es wurde ein bisschen viel entfernt und so weiter. Also äh, ist nicht mehr ganz so übersichtlich, wie es früher mal war. Auf jeden Fall hast du hier eine Leistungsübersicht und auch eine Abdeckung. Du siehst hier, ich habe von meiner Webseite 378 gültige Seiten. Hier gibt es sechs Seiten mit Fehlern. Das ist schon mal das erste, was ich dir entsprechend äh, weitergeben kann. Und zwar, dass du hier siehst, welche Fehler das bei äh, Google auftreten, zum Beispiel bei der Indexierung. Jetzt muss ich aber direkt auch schon sagen, dass du dieses diese Fehler nicht unbedingt so ernst nehmen solltest, weil diese Fehler zum Beispiel entstehen, wenn man ein Tag gesetzt hat, noindex, nofollow, dann äh, wird das offenbar definitiv äh, irgendwie ignoriert von Google und dann habe ich dort dauernd diese äh, diese Fehler drin. Es gibt aber auch Fehler, die dann angezeigt werden, dass zum Beispiel eine Webseite nicht erreichbar ist. Das kann ja auch mal sein. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Webseite zwar erreichbar ist, aber eben zum Beispiel nicht angezeigt werden kann mobil. Das findest du auch hier drin. Das Hauptaugenmerk solltest du auf die Leistung werfen. Weil hier hast du wirklich relativ viel Informationen, die du auslesen kannst. Das sind jetzt die letzten drei Monate. Meine Webseite ist jetzt nicht gerade die repräsentativste für diese Statistik. Aber hier hast du zum Beispiel die Klicks und die Impressionen, die du gegenüberstellen kannst. Dann hast du hier noch die durchschnittliche Klickrate, also 1,8% ist also äh, unter liefen. Und dann hast du hier noch die durchschnittliche Position, wo zum Beispiel deine Webseite angezeigt wird. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum eben die Search-Konsole so genial ist. Die Search-Konsole ist noch der einzige Punkt bei Google, wo du noch siehst, wonach gesucht wurde und deine Webseite auch angezeigt wurde. Und wenn ich hier jetzt mal die Klicks auslasse und einfach mal die Impressionen mit der durchschnittlichen Position anschaue und ich hier runter scrolle, dann sehe ich zum Beispiel Roger Ruckstuhl, wenn man nach meinem Namen sucht, hat 90 Impressionen generiert in den letzten drei Monaten und war Position 2,1. Also war immer so an erster, zweiter Stelle. Äh, wahrscheinlich, weil da oben dann entsprechend vielleicht noch ein anderer Roger Ruckstuhl war, beziehungsweise vielleicht auch mein Xing- oder LinkedIn-Profil. Das ändert sich ja immer mal wieder. Dann was sehr spannend ist, Instagram Geld verdienen Schweiz, äh, da habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben. Da bin ich auf Position 3 und da habe ich immerhin 152 Impressionen gehabt. Und wenn ich mir jetzt hier die durchschnittliche Klickrate noch hinzuziehe, dann sehe ich hier habe ich 15,1 Klickrate, was natürlich sehr gut ist. Und wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen äh, heruntergehen und vielleicht da mal auf 100 umstellen dass hier 100 Einträge sind, dann schaue ich mir immer gern so ein bisschen die Impressionen an und eben auch entsprechend die Klickrate. Und die meisten Impressionen hatte ich jetzt zum, Be zum Beispiel auf äh, Online-Coaching und hier Online-Marketing, war aber unter ferner liefen ganz, ganz weit hinten, äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich nicht äh, etliche Seiten habe, die sich damit beschäftigen. Und äh, hier sieht man zum Beispiel, was möglich wäre, wenn jetzt äh, ein Keyword, was man eigentlich gerne performt hätte, entsprechend äh, vorhanden sein sollte, dass man vielleicht darüber mal zwei, drei, vier äh, Blogbeiträge schreiben sollte. Das also mal zu der Leistung. Und was natürlich auch möglich ist, dass man hier schlussendlich, ich weiß nicht, was Streammon Sport heißt, äh, keine Ahnung, wonach das die Leute da suchen, äh, da bin ich an Position 14, also auf zweiter oder dritter Seite bei Google und äh, hier ist es noch interessant dann auch herauszufinden bei der Position, äh, hier bin ich hier relativ weit oben, warum auch immer 18 Jahre alt zu Oberst, keine Ahnung, ich bin ja äh, mittlerweile 37, also nicht nur 18 Jahre alt und oder hier auch 18 Jahre jung, keine Ahnung, warum ich hier Position 2 bin. Wenn ich jetzt aber mal weiter runter gehe und zum Beispiel auf die, sagen wir mal, dritte oder vierte Seite gehe, hier schon, Google als Werbezeitplaner. Wenn ich jetzt möchte, dass ich mit diesem Keyword entsprechend performe auf Google, dann muss ich entweder einen weiteren Blogbeitrag darüber schreiben, wo das Ganze dann noch etwas relevanter wird oder ich könnte zum Beispiel auch mit diesem Keyword dann entsprechend Google Ads schalten. Das wäre also auch möglich und das kann ich hier vor allem herausfinden. In der Übersicht habe ich natürlich diese Fehler, die ich hier sehe. Und ich kann hier die Benutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten, die Navigationsparte und SiteLinks Suchfeld und so weiter entsprechend als äh, Bericht anzeigen. Und wenn ich hier auf der linken Seite auf Sitemaps gehe, dann kann ich hier mein eigenes Sitemap hinzufügen. Meistens ist das so ein Sitemap.xml. Man kann das auch automatisch generieren und dann holt sich äh, Google das immer wieder ab. Das heißt, äh, sobald das ja geändert wurde, wenn man zum Beispiel einen neuen Blogbeitrag schreibt oder so, oder auch äh, Google dann mal zwischendurch nachschauen geht und sagt, hey, ich schaue da mal nach, da gibt es äh, den Kollegen, den Erik Mechler, äh, der kann einen Blogbeitrag schreiben und zwei Sekunden später ist dieser Blogbeitrag schon bei Google indexiert, wenn er nachschauen geht und das hat eben auch vor allem mit dieser Sitemap XML zu tun, aber natürlich auch mit der Relevanz der Webseite, wenn viel Content geliefert wird. News-Seiten und so weiter, die haben natürlich große Relevanz und deswegen gibt es da auch entsprechend viele Einträge. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel zuletzt gelesen, am 1. August, gefundene URLs wurden 67, also hat man das entsprechend wieder indexiert. Und wenn ich zurückgehe auf die Abdeckung, diese Meldung unten rechts kommt jetzt vor allem, weil ich gerade neu das Konto bei mir hinzugefügt habe, als no index Gekennzeichnet. Also hier seht ihr zum Beispiel gesendete URL als No-Index gekennzeichnet. Ich habe hier zum Beispiel das Impressum, den Datenschutz, dann vielen Dank für Ihre Anfrage und so weiter. Also alle diese äh, URLs, die ich nicht indexiert haben möchte bei Google, die hat er als No-Index entsprechend gekennzeichnet, sagt aber auch, das sind sechs Fehler. Also die Frage ist jetzt, ist das wirklich ein Fehler? Weil, wenn ich zum Beispiel hier das Impressum öffne, dann ist es ja vorhanden. Also ist es kein Fehler. Und das Impressum brauche ich ja nicht im Index von Google. Das kann man natürlich auch dagegen entscheiden oder so, aber das Impressum ist halt vor allem Dingen dran, dass ich hier sehe, was wem diese Webseite gehört und so weiter und noch zwei, drei Sachen, die eh schon abgedeckt sind über die Datenschutzerklärung. Und da möchte ich natürlich meine sehr, sehr ausführliche Datenschutzerklärung, für die ich auch etwas Geld bezahlt habe, nicht unbedingt im Index drin finden lassen. Dann habe ich hier auch vielen Dank für Ihre Anfrage. Äh, ja, also das ist einfach so eine Standardantwort bzw. eine Standard-URL, die kommt, wenn Leute mich auf meiner Webseite über das Kontaktformular kontaktieren. Und im Prinzip hat es hier noch viel mehr Möglichkeiten. Man kann diese Search-Konsole auch mit Google Analytics verknüpfen. Wenn man es mit Google Analytics verknüpft hat, sieht man diese Informationen auch direkt in Google Analytics drin. Und das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, weil man auch dort äh, sofort, je nachdem, da muss man nicht mit 7, 8, 9, 10 verschiedenen Tools bei Google arbeiten. Und die Search-Konsole ist äh, sehr, sehr ausführlich, was auch eben diese ganzen Klicks bzw. Keywords und so weiter angeht. Hier in der Leistung drin findet man relativ viel Informationen rund um dieses Thema. Man kann hier auch zum Beispiel die Länder anzeigen. Ich bin jetzt in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich am meisten angezeigt. Das ist auch so mein, mein Einzugsgebiet für meine Dienstleistungen oder auch zum Beispiel die Geräte. Ich habe hier die meisten auf dem Computer, aber dann folgt natürlich schon an zweiter Stelle mobil. Das heißt, heute muss man einfach mobil entsprechend unterwegs sein. Dann gibt es hier noch die Darstellung in der Suche oder auch die Zeiträume die Klicks, die Impressionen und so weiter. Hier kann man das aktivieren und dann wird es unten auch in den Spalten entsprechend angezeigt. Also hier haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Ganze auch von der Webseite her. Also die Seiten zum Beispiel sind noch äh, ideal. Also ich habe hier 43 Content Ideen. Die hat am meisten Klicks, ist aber auf Position 25. Das heißt, hier könnte ich vielleicht noch einen, einen weiteren äh, Blogbeitrag schreiben zum Thema Content Ideen, das dann entsprechend auch wieder angezeigt wird. Wie man das Ganze macht mit dem Hinzufügen der URL, das zeige ich mal in einem anderen Video, weil man da zwei, drei Dinge beachten sollte und äh, das ist heute auch schon gewesen, diese gut zehn Minuten heute, ein bisschen mehr als zehn Minuten und äh, wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß im Durchstöbern bei der Search Console und wir sehen und hören uns am Donnerstag wieder.